Wir hatten es die Tage zuvor schon deutlich angesprochen. Jens Hilbert, ähm, wir ziehen den Hut vor dieser großartigen Leistung. Er ist ein, ja, wirklich ein klassischer Amateur. Klassischer Amateur heißt, dass, ähm, wenn er morgens aufsteht, die ersten Gedanken, die er verschwendet, erstmal an tja, sein großes Unternehmen, welches er im Übrigen selbst aufgebaut hat. Ne? Nicht von Papa oder was auch immer geerbt, sondern er ist so ein. Selfmade-Typ. Ganz einfach. Sehr großes Unternehmen in Deutschland aufgebaut und ähm, dann aber die Leidenschaft zum Reitsport. Und die muss er sich so ein bisschen, die Zeit dafür muss er sich immer so ein bisschen stibitzen. Wir haben diesen Werdegang von Jens Hilbert in den letzten ja, Monaten und Jahren eigentlich auch intensiv miterlebt. Und schön ist es, wenn dann einfach diese Euphorie, dieses ambitionierte, dann dazu führt, dass er einfach immer, immer besser wurde. Er ist anfänglich wirklich nur in Amateurtouren. Jetzt wie hier zum Beispiel im großen Championat von Balve und null zu bleiben. Da schmeißt er die Faust gehen, Himmel. Und das kann ich einfach nur nachvollziehen. Das ist für mich unbeschreiblich. Das ist riesengroß. Der Amateur, Jens Silberts, dem gelingt es hier bei dem schwersten Springen, welches wir hier an diesem Wochenende haben, null zu bleiben und gleich nochmal im Stechen anzutreten. Hut ab von dieser Leistung. Fantastisch, Jens.